In diesem Video zeige ich, wie man eine beliebige Chatgruppe erstellen kann. Ich öffne den Messenger und erstelle im Messenger einen Raum. Ich trage einen beliebigen Raumnamen ein und füge ein Mitglied hinzu, denn ohne Mitglieder kann ich den Raum nicht erstellen. Ich habe jetzt hier den Testlehrer hinzugefügt. Nun wird der Raum erstellt und über die Eigenschaften des Raumes, das ist das i, rechts oben in der Ecke, kann ich jetzt weitere Benutzer hinzufügen und der Raum ist fertig erstellt.